Kann nicht mehr <lacht> zum Glück. Ja, ja. du überlegst so ein bisschen, reibst so ein bisschen dein Kinn. Also der Mann sprach ja auch von Ginnen. gut, dass das wir jetzt wirklich mit Kanonen auf Spatzen schießen, das kriegt man ja. auch alleine hin, aber raffin möchte ein Projekt mit dir starten. Das klingt hervor Wir sollten drüber reden, wir sollten ein paar, ein paar Zeitungen machen, um, um die Struktur anzulegen. Findest du nicht auch? Ja, also ich dachte, wir rein uns den Hammer von dem Mann da drüben und nageln da jetzt ein paar Bretter drüber. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht Kunstfertigkeit, das ist simple Bautätigkeit, das kann jeder. Naja, also wir sind natürlich auch schon Helden, habt ihr jetzt nicht Unrecht, wir können ja jetzt hier nicht also an die Leute denken. Stellt euch da vor, dort dieser Querbalken, der aufgearbeitet wird in einen, in, eine, in eine Säule. Das würde fantastisch ph aussehen. Und diese, die so Säule stürzt ja um diesen Querbalken und dort ein, ein Tonnengewölbe oder ein Kreuzgewölbe. Hm. Vielleicht ein Tonnengewölbe und einen anschließenden Kreuzgang. Das würde fantastisch ph aussehen. Ja, und ihr habt nicht Unrecht. Ich habe ja schon einen Tempel in dieser Stadt organisiert und der ist natürlich ein wahres Meisterwerk. Ich kann mich jetzt ja hier in diesem Tempel nicht blamieren. Aber ja. mir holt das Zeichenpapier. Ah, ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich bin meinem Rucksack rumkram und äh, ich habe so ein Bruder, ich, das hätte so ein provisorisches Zeichen des aus solchen Hölzern, die ich da finde, Jetzt ist es Graf Grafims, äh, Moment, um unkoordinierte Meinung dazu zu geben, die, wovon er keine Ahnung hat. Ja, aber mir, da musst du am Balken das hätte doch sonst gar nicht. Ja, da du recht vielleicht, aber wir sollten etwas vielleicht verstärken, etwas Stabileres. Vielleicht eine metallische Schlaufe dort und dort ein, ein Schaft. Ja, da, das müsste wahnsinnig gut funktionieren. Ja, ich denke schon. Meint ihr, wir sollten vielleicht die Handwerker vom Schiff abziehen? Das ist, scheint mir ja ein wichtiges Projekt zu sein. Hm, wir könnten das versuchen, aber ich glaube, Schlommi hätte das dagegen. Vielleicht sollten wir das nicht sagen und. Ich frage einmal Angoschminia. Sie wird naja, sicherlich ich bin begeistert sein. Oder ihr Aus, bin ich oder bin ich äh, nochmal Erster Offizier? Irgendwas richtig, war ich. Doch, richtig, auch. richtig. Ihr, ihr, ihr, ihr seid für, verantwortlich für Handwerker und für das Schiff. Das ist eine hervorragende Idee. Ich werde sofort einige besorgen, Abel mir. Du zeichnest weiter. Ja, ja. Gute Idee, gute Idee. Und und, sag so nichts. 30 ja, Minuten später. Den, den Anschiss hole ich mir dann später ja, ab. 30 Minuten später äh, steht vor dem Tempel äh, sowohl ungefähr fünf Tschüsszimmerleute, Angroschminie, Lahalkasch und 20 Bedienstete, die irgendwo in der Stadt aufgegabelt haben. Alle stehen sie jetzt vor diesem Zeichentisch, äh, blicken drüber, geben noch das ein oder andere an Verbesserungen, dass man diesen Kreuzgang an der Stelle nicht errichten kann oder dass die Säule an der Stelle mit einem Balken gestützt werden muss. Und äh, ja, so ist die Baustelle gerade um äh, einiges größer geworden. Hervorragend, hervorragend! Ich wusste, ich komme nicht auf sie verlassen auf ihn. Ja, ich hole noch mehr Bretter, du und du. Wir kommen mit, wir tragen schon mal Bretter hier. Ich äh, steht doch nicht zu faul, waren wir, waren. wir tragen heute. Bei, bei, bei Olim gibt es noch Bretter, habe ich gesehen. Ja, Bretter holen wir. Und, und, und denkt an die, an die metallischen Schäfte. Ja, ja, ja. Ich habe ich hab da drüben beim, beim blauen Palast hab ich noch eine, eine, eine, einen Karren gesehen. Den können wir uns nehmen. Ja, den leihen wir uns. Ich bin ja sowas wie adlig. Ich bin zweimal Ritter. Ich kann mir wohl einen Karren leihen. Ja, ja sehr hier. gut. Machen wir. Los, jetzt Kommt. Okay, Wir bauen die Sündetempel wieder auf. Sieht liegt ja so und dort und dort und lang und so entlang. Ich zeige mal verschiedene Stellen von der Zeichnung. Hm, Lahalka schnickt. Ah, da mögt ihr recht haben. Das wird wundervoll. Währenddessen in der Kapitänskajüte, wo jetzt äh, Havulgard. Evanora ist äh, irgendwo draußen, Afim ist nicht da, Abelmir ist nicht da, Zulemin, Voltax, Serpentilio und Diamantis. Also, ja. Ihr Rulat? Habe ich etwas ja. verpasst, Kapitän? Ja. Äh, ja. ja, die Kurzfassung ist, ähm, es gibt ein Gefängnis auf Rulat, wo einige wichtige Leute, die eine große Hilfe in unserem Kampf gegen die blutige See und die schwimmende Hyptarkie sein könnten, eingesperrt sind. Und es gäbe möglicherweise gute Gründe, sie zu befreien. Und es ließe sich eventuell auch noch mit einer anderen Sache verbinden. Also, ja. wer ist dort eingesperrt? Und viel wichtiger, mit welcher Gegenwehr haben wir zu rechnen? Wie groß ist dieses Gefängnis? Tja, also über Rulat weiß ich wie gesagt nicht viel. Bei Mendena gelegen, beziehungsweise bei Sardosk und Südwall. Hm. Der Hafen vielleicht 1000. Grob Piraten. Um, das sind ziemlich wilde Gesellen. Südwall gibt es auch Piraten, alle die, allerdings sind die wohl um, loyal. Sie sind wohl ehemalige Männer und Frauen von Dagon Lolona. Das ist natürlich ein ziemlicher, naja, oh ein blutgieriger Pirat, aber er ist nicht abgefallen von den Göttern. Ich habe wohl gehört, dass Südwall einen Pakt mit um, Helme Havax hat, das wohl aber wohl zu anderen Bedingungen. Hafax benutzt noch? sie, Hafax benutzt sie, um von Südwall aus gegen Rula zu kämpfen und gegen die schwimmende Heptarchie. Hm, stehen sie noch in einem Loyalitätsverhältnis zu Dagon und Lolona? Das weiß ich nicht. Hm, das klingt jedenfalls so, als wären das potenzielle Verbündete. Wir sollten auch überlegen, ob ihr nun ja, mit mehr als einem Schiff aufbrechen. Nein. Vielleicht? Definitiv Nein? nicht. Auf keinen Fall. Wir müssen hier so wenig Aufmerksamkeit wie möglich generieren. Also, der Port, wie gesagt, ist ein piraten -Morloch. Brutale, gierige Freibeuter, aber auch fähige Handwerker. Viel Nun. weiß ich allerdings nicht über sie. Und dort gibt es dann auch den Kerker Perlstein. Nun. Die Frage war doch die folgende. Ähm, Kapok hatte eben noch gesagt, ähm, Südwall liegt ungefähr 100 Schritt oh. entfernt von der Küste von dieser Insel Rulat. Nicht wahr? Ja, einige hundert Schritt. Mhm. Also wie viel genau? Sehe ich aus wie Kapok? Ja, das wäre schon wichtig zu wissen. Na, so, oh, oft ich die Karten. so oft verkehre ich da nicht. Danke Diamantes. Dann haben wir es vor Augen. ja, weil... Theoretisch könnte man diese Passage untertunneln. Und dann laufen wir einfach von Südwall nach Olat, holen die Gefangenen da raus und ähm, dann machen wir es so, dass wir hinter uns den Gang wieder einstürzen lassen. Das klingt Wie langweilig Wie langwierig wäre dieses Unterfangen? Das hängt davon ab. Nun, verständlicherweise davon, wie groß der Abstand ist. Deshalb Aber hatte ich gefragt, ja. Nur, äh. Oh. äh ah, Diamantas. Äh, es Null. sind etwa äh, etwa ein Dutzend Meilen von Südwall bis zu dieser äh, Insel Rulat. Ein Dutzend Meilen? Ja, also laut dieser Karte mit dem Zirkel sagen wir 40. Mir erscheint, diese Distanz wird mit jedem Mal, wo sich jemand bestimmt, größer. Ja, hm. ja, äh, 40, 40, natürlich. Wo, wo, wo hatte ich noch meinen Kopf? Ne also wenn ihr wollt, hier gibt es noch einen weiteren kleinen Hafen, Voterek. Da weiß ich allerdings gar nichts zu. Ich stimme euch insofern zu Boltax, dass es wohl davon abhängt, wie wir die Sache angehen wollen. Ob wir mit einem Schiff oder mehreren besser bedient sind. Ihr bevorzugt einen heimlichen Weg? Nun, erinnert ihr euch, als wir das letzte Mal einen Adligen aus seiner Burg befreit haben? Oh nein. Ihr wart nicht dabei. Das war Rohayas Liebhaber. Wie heißt der noch? ich bin so schlecht mit Namen. Jedenfalls haben wir da auch einen geheimen Zugang in die Burg gefunden, haben ihn gerettet vor diesem Nekromanten. Dann sind wir wieder geflohen. Das klingt auf jeden Fall besser, als gegen 1000 Piraten zu kämpfen. Naja, Gut. zumindest was ich laut den Gerüchten ähm, mitbekommen habe soll sich dort drin Pajadania Seridares befinden, oder so? Also die Admiralin halt. Die Admiralin Payadania. Die Admiralin der äh, Perlmeerflotte? Ja, ah, genau. Ah, oh, Moment, ich habe eine fantastische Idee. Die Perlmeerflotte ist zwar nicht gut besetzt, vor allem Perikum ist äh, ziemlich am rumdümpeln, aber es mag schon hilfreich sein, wenn man die Admiralin unter dem Greifenbanner, naja, wieder befreit. Eine Idee. Wir segeln zu diesem Gefängnis unter falscher Flagge, äh, tun so, als wären wir Gefängnisinspekteure von Darren Paligan, äh, inspizieren das Gefängnis und äh, befreien die Gefangene. Klingt wie ein Plan. Und die Admiralin ja. der Perlenmeerflotte zu befreien, könnte vielleicht helfen, unsere Beziehungen zu Perikum zu bessern. Wenn ich mich nicht irre, sind. Nun, mindestens habe mir dort immer noch gesucht. Ich denke mir, Kapitän, ja ihre Dienste in Anspruch zu nehmen könnte für euch interessant sein. Nun, es ist die Perlenmeerflotte. Also ich denke mir zumindest, dass wenn wir jetzt die aranische Flotte unter uns versammeln können, dann sollte man zumindest der Flagge nach auch das Greifenbanner versammeln dürfen. Das wohl. Sollte zumindest sinnvoll für uns sein. Und danach können wir vielleicht auch wieder nach Perikum einsegeln. Korrekt. Das wohl. Gut, das klingt wie eine Sache, die wir angehen wollen. Aber ich denke, die Details vertagen wir, bis Abelmir und Rafin wieder da sind. Wo sind sie denn so lange? Also ich weiß, dass sie vor ungefähr zehn Minuten oder so ähm, gesprochen haben mit Angorosche und danach sind sie und Kash und noch ein paar andere gegangen. Bauen wir ah. irgendwas. Dann sind sie bestimmt in dem neuen Stadtviertel, das Abel mir hochziehen will. Aber ihr hattet eben unabhängig von mir von Südwall gesprochen, habe ich mitbekommen. Beziehungsweise von Rulat auch. Ja genau, wegen der Harfe. Ja, das habe ich nicht verstanden. Könnt ihr mir das mit mal bitte jetzt es existiert offenbar ein elfisches Artefakt, das vor etwa zwölf Jahren verstummt ist, möglicherweise gestohlen oder zerstört. Und dieses Artefakt scheint geeignet zu sein, den Strudel vor Rulat zu bändigen. Also eigentlich existieren offenbar zwei elfische Artefakte, die einer Harfe nachempfunden sind, aber dieses eine Artefakt, das was Zulamin gesagt hat. Naja, also ich will jetzt euch die Aufgabe nicht wegnehmen. Wenn ihr meint, das ist sinnvoll, dann machen wir das. Aber es ist zumindest in der Nähe. Das könnte man alles in einem Abwasch machen. Wenn wir sowieso schon da sind und ihr mir ein, zwei Tage Zeit verschaffen könntet. Nein, Nein. nun gut, dann eben nicht. Also ich halte das zumindest für sehr sinnvoll, wenn das funktioniert mit diesem Artefakt, egal ob das von der Elfen hergestellt ist oder von, von irgendjemand anders, aber wenn das funktioniert und wir können tatsächlich den den Strudel bei Roland schließen, dann wäre das ein weiteres in was wir der der Säuferin nehmen. Das wohl. Ja. Eine Win-Win-Win Situation, äh, wie man, ich weiß nicht. Wo habe ich diesen Begriff einmal gehört? Es ist halt ja. Imperial. Ja, ja, genau. Ja, ich denke, diese beiden Sachen würden sich auf jeden Fall verbinden lassen. Man müsste darüber nachdenken, was man zuerst angeht, aber vermutlich die Suche nach der Hafe. denn nun, wenn wir einen Gefangenen aus dem Gefängnis befreien, dann werden sie nach ihm suchen und dann haben wir in Südwald keine Ruhe mehr. Nun, eine wichtige Frage, wollen wir nicht einfach alle Gefangenen befreien? Dann wissen sie nicht, welchen genau wir jetzt befreien wollten. Also, hm. ja, natürlich, je, je, je nachdem, wer da eingekerkert ist, ist es auf alle Fälle ein Feind von der Heptarchie. Und selbst wenn es keine Freunde von uns sind, dann ist zumindest trotzdem der Feind meines Feindes eventuell auch mein Feind, aber zumindest könnte er auch unser Freund werden. So hm. ja. Hafax zum Beispiel könnte sich freuen, einige seiner Leute zurückzubekommen. Das heißt, wir reisen nach, Sa nach Südwall, nach Rulat. Von Rolot aus zum Strudel und danach Mendena? Nun, ich werde das nicht ohne meinen ersten Offizier beschließen, aber ja, es sieht so aus. Herr Serpentilio, falls wir dies angehen sollten, sendet Hafax bitte Informationen darüber. Wollen wir jetzt auch noch die Hafax-Flotte unter uns vereinen? Das könnte Nol eventuell Probleme mit den anderen Kapitänen geben, wenn wir jetzt mit Nein. Einem ich nur wollte das, das, ich wollte das nicht in Abrede stellen. Wenn ihr meint, dass es sinnvoll ist, können wir das machen. Ich wollte nur darüber hinweisen, dass es andere Kapitäne eventuell nicht ganz so erfreuen sollte. Nein, es ist nicht, auf jeden mit. Fall äh, vorteilhaft, wenn wir den Mann darüber informieren, in seinem, wenn wir in seinem Vorgarten operieren. In der Tat. Es geht darum, dass Sie nicht interferieren, während unserer Mission auf Holat. Schließlich hat Hafaxi äh, sie ein gewisses Interesse daran, seine neu erworbenen Küstengebiete gegen Palingern zu verteidigen. Und wir wollen doch nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. Also wie gesagt, Südwall operiert mit Freibeuterbriefen von Mendena aus. Das sind also auch nicht unbedingt havax Leute, aber unter havax Gnaden. Ob dürfen sie operieren mit seinem Segen. Das heißt, bevor man in Südwall einläuft, sollte man da ja, schon das. Kontakte darstellen. Diamantes, ja, wenn wir das wirklich mit äh, nun ja, der falschen Flagge und ähm, wir geben uns als Gefängnisinspekteure aus, ähm, machen wollen, könntest du uns Giftstücke äh, herstellen, die im Namen von Daryon Paligan irgendwie aufgesetzt sind. Du hast das mit dem Gürtel so gut hingekriegt. Ja, Aber warum denn im Namen von, äh, von paligan die sind, Die stehen unter der Fuchtel von Hafax, haben wir doch gerade gehört. Nein, die Leute... Oh, nein, nein, das Ula... Gefängnis, nicht Südwall. Genau. Südwall ist auf der anderen Seite. Ach so. Hm. Und dann gehen wir da rein und sie glauben uns das und kaufen uns das ab. Und dann lassen wir uns zu den Gefangenen bringen, begutachten diese. Dann verzaubere ich die Wachen, lege sie schlafen. Wir nehmen ihnen die Schlüssel ab, klauen ihre Uniformen, führen die Gefangenen auf den Exerzierplatz nach draußen, äh, um sie vermeintlich zu quälen. Und äh, ja, dann übernehmen wir das Gefängnis. Und je nachdem, wie überzeugend wir auftreten, könnten wir auch direkt befehlen, dass die Gefangenen verlegt werden. Ich kann uns derartige Dokumente fälschen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass ich derartige Dokumente noch nie gesehen habe. Keine Ahnung. Kaligan so etwas aufstellen würde. Wahrscheinlich Fanisch. Aber sollte das anders sein und die haben mein Dokument schon mal in den Fingern gehabt, wem wir das auch immer zeigen werden, dann könnten wir in Probleme geraten ich bin nicht sicher wie, aber vielleicht könnte man im Vorfeld diesbezüglich noch Erkundigungen einziehen. Nun, so oder so, ich muss mich jetzt noch um weitere Tätigkeiten kümmern. Ähm, ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Diskutieren. Ähm, ich äh, muss mich noch einmal mit Vargas treffen. Ich glaube, er ist irgendwo noch hier in der Stadt. Ich hatte ihm versprochen, meine Geistesübungen fortzusetzen, und ähm, das nehme ich auch sehr ernst. Ja, und, und vergesse auch Nora nicht. Bevor wir uns trennen, ähm... Unser Plan mag vielleicht gelingen, wenn wir Dokumente fälschen, die wir vorher noch nie gesehen haben und so weiter und so fort und wir laufen da rein und befreien alle und übernehmen die, das Gefängnis. Und dann schließen wir mit dieser Harfe den Strudel, aber wissen wir nicht, dass Darion Paligan jetzt zu diesem Augenblick am Strudel ist? Das ist doch so, oder nicht? Ich bin nicht sicher, wie weit er schon gekommen ist. Wir wissen, dass Ilso betroffen war. War er schon in Mendena? In Serpentilio, vielleicht ist das etwas, was ihr herausfinden könntet. Was genau? Wo er derzeit ist? Ja, wenn er sich am Strudel befindet, ändert das die Lage ein wenig. Dann sollte ich eher herausfinden, was gerade am Strudel vor sich geht, nicht wahr? Es wird auch sehr viel sicherer. Gewiss. Nun, ich bin mir sicher, das lässt sich arrangieren. Gebt mir eine, einen Tag oder zwei. Vielen Dank. Du bist mal Sachen von mir. Du warst so beeindruckend mit deinem Kristallkugeltrick. Das heißt, wie teuer Gotongis sind. Ja, die Last eines Magiers. Für uns andere sieht das alles so leicht aus. Man muss ja nur in seine Kristallkugel gucken. Das okay, kann doch genau. nicht so schwierig sein. Okay, dann vergeht die Zeit und nach ähm, ja, sicherlich dem restlichen Tag um 11 seid ihr angekommen und die zahlreichen Besprechungen, die ihr hattet. Ähm, so gegen 20, 21 Uhr können Abel mir und Rafim wieder. Auftauchen, total verschwitzt mit einigen Splittern in den Händen, aber glücklich, auch wenn sie vom Steinstaub auch noch so etwas eingedeckt sind. Warum putzen sie sich gerade ab? Ich sage dann Sapefakter, Zauberschwamm. Boltax hat sich, wie gesagt, verabschiedet in Richtung des Druiden, um mit ihm weiter noch die druidischen Rituale durchzugehen. Ob es noch eine Seelenwanderung braucht, wisst ihr nicht, aber die sind zumindest beide verschwunden. So, also, so könnt ihr Restlichen dort eintreffen. Also mir. ich möchte sagen, wir beide und Tempel wieder aufbauen, das hat was. Ja, es war eine, eine fantastische Arbeit. Sie ist aber noch nicht abgeschlossen. Nein, aber ich denke, wir haben ja einen guten Grundstein gelegt, wie man so im, im Gewerbe sagt. In der Tat, in der Tat. Ihr müsst verzeihen, dass dieser einer Mauer eingestürzt aber naja. Ach, ja. So was passiert ja. halt mal. Ich habe mir auch nur viermal auf die Hand gehauen, das ist besser, als ich dachte. Ja, ihr sollt das unterlassen, ruhe. Obwohl... Ihr habt einen ein erfreulichen Gesichtsausdruck gehabt, als ihr das getan habt. Hab Macht Ist das normal? Ist das eine kultische Handlung? Euch schmerzt ja, also... Ähm, der Schutz der anderen Götter ist uns Chorgeweihten natürlich ein hohes Gut. Nein, ich meine, als ihr euch die auf die Hand gehauen habt, habt ihr gestrahlt irgendwie. Ja, was man für Coan nicht alles tut. Ja, ein einzel, ja, euer Glaube. Ah, ich sehe, ihr wart fleißig. Ja, ja, wir waren sehr fleißig. Ich und Rafin. Ja Sie auch Abel mir? Na, natürlich. Jemand muss doch die Arbeiten anleiten. Ah, ich verstehe. Das sehe ich nur an Rafin. Ja, genau das. Ja, wie gesagt, ich habe die Arbeiten angeleitet. Igor muss halt fest die Pläne zeichnen und die Ideen dafür liefern. Wie Wo wart Ge ihr? Äh, am Hesinde-Tabell. Er ist äh, noch entstehen, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Dieser dieser dieser Abt. Äh, Tannhäuser. Tanngrünhäuser, Wie auch immer. Äh, ist etwas seltsam. Ich glaube, Rabenmund hat ihn erwähnt. Er ist ein Drakoniter, oder? Ja, das sind die Schlüpfen. Die sind immer so verbissen. Nun, es freut mich auf jeden Fall, dass es mit dem Wiederaufbau der Tempel vorangeht. Ah, ich hoffe, ihr habt nicht, dieser Elfort nicht allzu viele Schwierigkeiten bereitet. Keine Schwierigkeiten, aber uns auf einen Punkt gebracht. Habt ihr habt eine Sitzung verpasst. Es gibt einiges aufzuholen. Ja, ich habe es schon gehört. Er erwähnt etwas von einer Hafe, die eventuell die bodenlose Grube verschließen könnte. Oder ah, die sehr schön, dann, dann seid ihr ja schon im Bilde. Ja, er war etwas erratisch, aber nun ja, wir sind die Elf nun mal. Ich hatte die Sphäre ausgemacht in unseren Kapitania. Selbst wenn es ein solches Artefakt gab, was ich nicht in der Rede stellen möchte, ist es mittlerweile entweder gestohlen oder direkt geopfert worden. So oder so wird es kaum dort herumstehen und darauf warten, dass wir es bergen und benutzen. Nun, es wird zumindest ein Versuch so werden. Wir sollten es müssen versuchen, dieses Unheiligtum zu schließen. Mal, wir auch noch andere Gründe haben, in diese Richtung zu segeln. Diese anderen Gründe sind doch das Einzige, was uns bewegen sollte. Und wenn wir zufällig die Gelegenheit bekommen, nach einem solchen Zauberinstrument zu suchen, dann meinetwegen. Aber nur deshalb solltet ihr euch nicht in solche Gefahr begeben. Ich stimme zur Pentilio dazu. Wir sollten nicht äh, unsere Zeit, die wir haben, auf den Kampf vorzubereiten, damit verschwenden, nach irgendwelchen Artefakten Ausschau zu halten. Nun, ihr doch einen zweiten Grund, Richtung Ruder zu reisen? Nun, offenbar gibt es dort ein Gefängnis und dort sitzt unter anderem die Admiralin der Perlenmeerflotte. Wir könnten uns im Perikum beliebt machen und eine mächtige Verbündete gewinnen, wenn wir sie dort herausholen. Nun, in Gefängnis einzubrechen, damit habe ich leider einige Erfahrung. Ich stehen muss. Tatsächlich. Das ja. tut sich hervorragend. Nun, das wird sich zeigen, ob es so hervorragend ist. Es klingt furchtbar, aber wenn wir uns durch die Unterstützung der Perlenmeerflöte sichern könnten, wäre das hervorragend. Ja, zumal, das denke ich auch. Zumal es mich von dem Marke.. Eine Steckbriefs befreien könnte, der immer noch auf meinen Kopf deutet. Ja, wir könnten endlich wieder Perikum anlaufen und uns vielleicht um diese marix sache bekümmern. Nun ja, Perikum ist ein wertvoller Verbündeter. Und nun ja, vielleicht könnte ich mich auch wieder einmal sehen lassen bei meinem alten Freund Olorant. Marix sollte für uns keine Priorität sein. Und außer die paar Schiffe, die die Perlenmeerflotte wohl aufbringen kann, sehe ich auch keinen großen Vorteil, den Pericom für uns darbieten kann. Nun, die Akademie ist ein, eine, könnte eine wertvollere Schützung gegen die blutige See sein. Und die Perlenmeerflotte ist doch größer als die aranische, oder? Zumindest war sie es. Wie es um jetzt bestellt ist, weiß ich nicht. Die Perlenmeerflotte ist vor allem teilweise gespalten. Teil davon befindet sich immer noch in Hot Alem. Sollte zumindest so sein. Ja, wir haben leider die Chance verpasst, uns dort mit. Sie ist Sunins Tochter, nicht wahr? Wobei, als wir dort waren, war ihr Schiff nicht vor Anker. Und wir sind dem auch nicht im, äh, im Südmeer begegnet, also. Dementsprechend. Vielleicht, vielleicht sollten wir erst den Bären fangen, bevor wir ihn heute. Ja, ich denke auch. Aber stimmen wir überein, dass es ein lohnendes Ziel sein könnte, die Admiralin und wer auch immer sonst noch an interessanten Personen dort festgehalten wird zu befreien? Ja, eine gute Idee. Vielleicht sollten wir anfangen, uns einen Plan des Gefängnisses zu besorgen. Das wäre hier äußerst hilfreich. Wenn sich Paligan wirklich in der Nähe befindet, Wäre das vielleicht auch der Streich, den wir nutzen können, um unsere Dukatengardisten zu befreien? Aber sie sind an Bord der Plagenbringer. Das wäre ein Abenteuer von ganz anderen Dimensionen. Wir sind nicht an Bord der Plagenbringer, sobald ich Serpentilio verstanden habe. Nun, vielleicht sollten wir uns erstmal um eine Sache kümmern. Wenn wir zusätzlich noch diese Dukatengardisten finden sollten, wäre es gut, aber ich glaube nicht dran, dass sie auch 100 sind. Ja, ich, ich verstehe natürlich, dass es für euch Priorität hat, unsere Landsmänner dort wieder herauszuholen. aber ihr müsst nachvollziehen, dass ich äh, mein Herz schwerer wiegt, sie dort zurückzulassen als irgendwelche Fremden aus einer Gefängnisinsel zu befreien. Aber das ist ein guter Punkt. Wir wissen nicht, ob sie immer noch an Bord dieser Dämonenarche sind. Sie könnten durchaus auch inzwischen auf Hulat im Gefängnis sitzen. Oder irgendwelchen Dämonen geopfert, weil wir zu lange gewartet haben. Ja, Diamant ist Trauer, keinen Toten hinterher.